Müller, Herr Präsident, Herr Bundesrat, meine Damen und Herren! Die globale Lage ist gekennzeichnet von einer Ausweitung unterschiedlichster Krisen und Instabilitäten. Damit einhergeht eine markante Zunahme der humanitären Bedürfnisse. Die internationale Zusammenarbeit ist ein Akt der Solidarität und der Verantwortung und stellt für die Schweiz darüber hinaus, eine Verpflichtung dar, die in der Verfassung in Artikel 54 verankert ist. Doch ist das schweizerische Engagement nicht lediglich mit Solidarität, Verantwortung und Verpflichtung zu begründen. Vielmehr liegt unser Beitrag in der Linderung von Not und Armut, an die Achtung der Menschenrechte, an die Förderung der Demokratie, an das friedliche Zusammenleben der Völker, sowie an eine Erhaltung der natürlichen Lebensgrund, Lebensgrundlagen im ureigenen Interesse der Schweiz. Den Frieden und gesellschaftliche und wirtschaftliche Stabilität im internationalen Kontext stellen für unsere exportorientierte Volkswirtschaft und generell für die Prosperität der Schweiz zentrale Voraussetzungen dar. Daher ist unser Engagement zur Linderung der sich ausbreitenden Krisen und Instabilitäten und zur Minderung der damit einhergehenden globalen Risiken wie Migration und Klimawandel von größter Bedeutung. Für Europa und die Schweiz sind mit den gegenwärtigen Krisen und Konflikten insbesondere zwei Probleme verbunden. Ein zunehmender Migrationsdruck und der gewalttätige Extremismus. Die internationale Zusammenarbeit ist ein wirksames Instrument, um diese Probleme an der Wurzel anzupacken. Insbesondere trägt die Botschaft des Bundesrates den Entwicklungen im Migrationsbereich Rechnung, die für die Schweiz und die direkten Folgen nach sich ziehen. Die Botschaft ist einerseits ausgerichtet auf eine aktuelle, kurzfristige globale Entwicklung und zieht daher eine Stärkung der Nothilfe vor. Andererseits berücksichtigt sie langfristige Entwicklungen, sie sieht Maßnahmen zur Prävention von Konflikten und Armut vor und beabsichtigt die Reduktion globaler Risiken. Die Botschaft berücksichtigt ebenso die finanzielle Lage des Bundes. Meine Damen und Herren, die Notwendigkeit des Schweizer Beitrages an die internationale Zusammenarbeit ist aus meiner Sicht unbestritten. Einzelne Voraussetzungen müssen jedoch erfüllt sein, damit dieses Engagement transparent und für die Bevölkerung nachvollziehbar ist. Die Erarbeitung von quantifizierbaren Evolutionsverfahren unter Beibezug von externer Evolatoren mit anerkannten Messmethoden erachte ich als wichtig. Allerdings müssen wir Doppelspurigkeiten mit deza internen Evolutionen vermieden werden. Die Erweiterung der IZA auf das Schwerpunktthema Berge erachte ich als sinnvoll. In diesem Bereich können wir unsere langjährigen, traditionsreichen Erfahrungen weitergeben. Ich hoffe, dass der Bundesrat vielleicht in dieser Beziehung bereits einen Input geben kann, wie er das umsetzen würde. Als wichtig erachte ich den Artikel 1a auf der Seite 3 der Fahne. Er sieht vor, dass auch die Forderung des Nationalrates bezüglich Konditionalität erfüllt bzw. klar geregelt ist. Obwohl das Parlament im Jahr 2011 die finanziellen Zielvorgaben der internationalen Zusammenarbeit auf 0,5 Prozent des BNE festlegte, schlägt der Bundesrat in der Botschaft eine Reduktion auf 0,48 Prozent des BNE vor. Dies widerspiegelt, dass wir uns bezüglich Ausgaben nicht mehr in einem Ausbau, sondern in einer Konsolidierungsphase befinden. Der Bundesrat trägt somit seinem für die Periode 17 bis 19 beschlossenen Stabilisierungsprogramm Rechnung. Nun beziehe ich mich aber auf den Antrag German welcher in Anlehnung an das Stabilisierungsprogramm versucht, den Prozentsatz auf 0,45 zu setzen. In diesem Zusammenhang stellt sich für mich folgende Frage an den Bundesrat. Was würde bei einer Annahme dieses Antrages das für eine Umsetzung bedeuten, respektive könnten Sie uns bereits Beispiele nennen, wo Sie diese Einsparungen tätigen würden? Ich danke dem Bundesrat bereits im Voraus, für die Beantwortung dieser Fragen und ich äh, behalte mich vor, im Rahmen des Stabilisierungsprogramms der Botschaft des Bundesrates zuzustimmen.